Ich würde gerne mal einsteigen mit der nackten Kanone als Vergleich. Da hat es mir geheißen, mit der nackten Kanone im Drehbuch gab es eher wenig. Nackte Kanone hat gelebt von den Improvisationen der Szenen und das Drehbuch wurde ständig geändert. Wie war das bei Bulliparade der oder Film? Kann man das so endlich sagen oder hatte ihr einen strikten Vorlauf, an dem ihr euch gehalten habt? Ja, wir hatten ein Drehbuch. Ja. Also das, der Vorteil war, dass wir es auch selber geschrieben haben. Also Insofern äh, waren wir nicht überrascht was wir da am Set spielen müssen. Das war vielleicht bei Nackte Kanone anders. Wobei ich ähm, jetzt ehrlich gesagt das gar nicht so glauben kann, dass das, dass das alles immer komplett um ist Das Waren Sie dabei? Nein, leider nicht damals. Also vom Alter her wird es fassen, aber damals noch nicht. So, das war's. So, ähm, der nächste 15 Minuten waren sie. Ja, wie schnell. Oh, sind wir jetzt? <lacht> weißt du, was Speed Dating ist? Oder? Das wir hier so. Scheiße, verkackte erste Frage. Das Drehbuch bei Bulli Parade, der Film, ist, war das ein Gemeinschaftswerk? Wie ist das Drehbuch entstanden und wie habt ihr das konzipiert? Weil ist eigentlich nur eine Schreibkraft. Ich bin die Schreibmaschine. Oh, ich bin die Schreibmaschine, bin ich. Man hat sich halt auf die Episoden konzentriert. Und das Tolle ist, dass wir quasi in diesem Film, das macht den Film auch so kurzweilig, wir haben keinen störenden Mittelteil. Obwohl die Kritiker schreiben könnten, warum kein Mittelteil? Ja, das könnte natürlich auch passieren. Ja. Dafür haben wir fünf rote Fäden. Ja, ja. <lacht> rote Fäden sind auch, sind auch sehr rote, gern gelitten. Fünf gewitten. rote Fäden, fünf Fäden, aber kein, Fäden. kein Mittelteil. <lacht> ähm, wie viele Drehtage hatte er insgesamt? 42, oder? Weißt du was? ich ihm gestern gesagt habe. Also 42 Drehtage und ich bin selber überrascht, dass wir das auch in 42 Drehtagen hingekriegt haben. Ähm, wie läuft so ein Drehtag ab? Muss man sich das vorstellen? Irgendwie? Schrecklich. <lacht> Mir hat es nicht so gut gefallen. Das aber ist nicht wahr, Was hast ein Witz. Ja, natürlich war ein Witz. Ja, war's ein Witz. Ich, ich habe einen Witz gemacht, Nein, war ein tolles Catering. Kanzler. Ich würde sagen, die Drehtage waren recht eingespielt, weil, wir, weil uns das alles sehr vertraut vorkam. Obwohl jetzt 13 Jahre dazwischen lagen, hat sich das so angefühlt, als hätten wir erst vor einer Woche das letzte Mal zusammen gedreht. Ähm, warum war Jacqueline das kotzende Pferd nicht dabei? Ja. Mutterschutz, Sabbatical? Tot. Nicht mehr Tot. Ausgekotzt? <lacht> ausgekotzt, nicht mehr da. Leider, er ja, ist ja schon eine Weile her. Wie das alt wären Pferde? Ja, wie alt werden Pferde? Weiß das hier jemand? Da nicht so, alt, zum Wie alt? 20 Über 20. Ja, okay, bestimmt erst Über 20 Jahre. Alt. Oh Gott, dann gibt's Zwei ja bei, bei uns schon drei. 18. Jetzt ist ja der bulli tv ist ja schon eine Zeit her. Ähm, inwiefern unterscheidet es sich denn jetzt so nach der langen Zeit irgendwie? Sind andere Gags? Muss man da anders rangehen? Oder was unterscheidet die bulli der Filme von den alten TV-Klassikern? Möchte ich fast schon sagen. Ich glaube, dass wir uns alle Gott sei Dank so ein bisschen weiterentwickelt haben, sonst wäre das alles tottraurig. Äh, Rick mit seinem Stand-Up-Programm. Bulli hat versucht, ein paar Filme zu drehen. Ich auch. Und äh, jeder hat halt seine Richtung weiterverfolgt. Und wir haben die Figuren schon den Grundcharakter behalten, aber haben schon so ein bisschen rumgetunt dran. Ich glaube, man hat sich nicht hingesetzt, hat gesagt, jetzt machen wir das, das, das, das, sondern man hat erstmal die Figuren gehabt. Und geguckt, wie, in, in welches Umfeld, in welche Story packst du die Figuren am besten rein? So.